Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen etwas über Usability-Metriken erzählen. Bei Usability, wie wir schon festgestellt haben, geht es immer darum, dass bestimmte Nutzergruppen ganz bestimmte Aufgaben in einem ganz bestimmten Kontext erledigen können, und zwar mit einem dazu passenden Werkzeug. Jetzt möchte ich aber gegebenenfalls wissen, wie gut ist denn jetzt eigentlich wirklich dieses Werkzeug in diesem Kontext. Das ist vor allem dann wichtig, wenn ich zum Beispiel mehrere Werkzeuge miteinander vergleichen möchte. Also nehmen wir als Beispiel, Sie möchten sich eine neue Software kaufen und es gibt mehrere gleichartige Softwareprodukte am Markt. Dann möchten Sie ja zum Beispiel vergleichen, welches ist denn jetzt für einen bestimmten Nutzungsbereich besser geeignet. Oder... Wenn Sie zum Beispiel eine neue Software entwickeln, dann möchten Sie ja wissen, wie gut bin ich denn schon und kann ich gegebenenfalls irgendwo noch etwas verbessern? Und dafür ist es wichtig, bestimmte Metriken zu haben, die man einsetzen kann, um irgendwie zu erfassen zu können, wie gut ist denn jetzt eigentlich die Usability des Produkts oder des Werkzeugs, von dem wir reden. Schauen wir uns das Ganze etwas genauer an. Wie gesagt, Usability hat immer diesen nutzerinnen Aufgabenstellung und äh, Kontextaspekt, der zu berücksichtigen ist. Und Nur wenn das Werkzeug da entsprechend reinpasst, dann können wir von äh, guter Usability reden. Aber was bedeutet das denn jetzt? Wann habe ich denn wirklich gute Usability erreicht? Es gibt tatsächlich mehrere Kriterien, die da üblicherweise herangezogen werden, um Usability zu messen. Und die drei bekanntesten Kriterien hier an dieser Stelle sind Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit. Ich werde im weiteren Verlauf des Videos noch genauer darauf eingehen, was das bedeutet. Aber ich möchte diese zunächst benennen, denn diese drei Kriterien sind tatsächlich Teil eines ISO-Standards, der sich mit Usability entsprechend befasst. Das ist die ISO 9241-11 und ist eine deutsche und europäische Norm, die äh, zu berücksichtigen ist. Und die definiert letztendlich nicht nur, was Usability ist, sondern auch, diese drei Kriterien um Usability messen zu können. Ganz wichtig, wenn Sie nach dieser Norm suchen, und zwar nach dem deutschen Text, dann werden Sie mit Usability tatsächlich nicht so weit kommen, denn ich glaube, in dem deutschen Text steht tatsächlich der Begriff Usability nicht drin, sondern eher der Begriff Gebrauchstauglichkeit. Gebrauchstauglichkeit ist tatsächlich ein etwas sperriger Begriff, deswegen bevorzuge ich auch in meinen Videos und meinen Erläuterungen üblicherweise Usability, aber Gebrauchsauglichkeit ist die ganz offizielle deutsche Bezeichnung für Usability. Jetzt gibt es aber noch andere Autoren, die sich hier an der Stelle andere Aspekte haben einfallen lassen, die gegebenenfalls von relevant sind. Einer dieser Autoren ist äh, Jacob Nielsen und er hat schon vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, das einfach heißt Usability Engineering. Und in diesem Buch benennt er drei weitere Aspekte zusätzlich zu denen, die wir hier links bereits sehen, die für ihn von relevant sind und die er für wichtig hält. Das sind nämlich die Erlernbarkeit, die Erinnerbarkeit und auch die Fehlerrate. Jacob Nielsen ist tatsächlich jetzt nicht gerade ein unbekanntes Gesicht im Bereich von Usability Engineering. Jacob Nielsen ist sogar einer der bekanntesten Usability Engineers. Zusammen mit Donald Norman, einem ebenfalls recht bekannten äh, Kopf in diesem Bereich, hat er sogar eine Nielsen Norman Group gegründet. Das ist also eine, eine Firma, die Usability Engineering anbietet und auch einen Blog zur Verfügung stellt, wo immer wieder neue Themen zu Usability Engineering aufgegriffen werden und auch Studienergebnisse von denen veröffentlicht werden. Das heißt, Jacob Nielsen, von dem wir hier reden, ist jetzt tatsächlich nicht ganz unwichtig. Gut, aber schauen wir uns einfach diese unterschiedlichen Kriterien, um Usability zu messen, jetzt etwas genauer an. Fangen wir an mit der Effektivität. Effektivität bedeutet, dass ich eine Aufgabe vollständig und auch exakt erledige. Das ist ganz wichtig, hier beide Dinge zu benennen, vollständig und exakt, denn natürlich kann ich eine Aufgabe relativ schnell irgendwie vollständig haben, aber habe ich dann auch alle möglichen Teilkriterien erreicht? Nehmen wir mal das Beispiel mit dem Bild. Wenn ich also ein Bild aufhängen möchte und die Aufgabe ist, letztendlich das Bild aufzuhängen, dann gibt es sicherlich viele Personen, die einfach damit zufrieden sind, wenn das Bild hinterher an der Wand hängt. Es gibt aber wiederum andere Personen, für die ist es zum Beispiel noch sehr wichtig, dass das Bild auf der richtigen Höhe hängt, dass es gerade hängt, dass es den passenden Abstand zu anderen Bildern hat. Das heißt, es gibt immer unterschiedliche Niveaus, auf denen man eine Aufgabe erledigen kann. Man kann sie einfach nur erledigen oder man kann sie auch exakt erledigen. Deswegen ist es also wichtig, nicht nur davon zu sprechen, habe ich die Aufgabe überhaupt erledigt, sondern auch, wie gut und wie exakt habe ich die Aufgabe erledigt. Gut. Wie kann ich das nun messen? Letztendlich kann ich definieren, wie soll die Aufgabe erledigt sein, also was erkenne ich als erledigte Aufgabe an und was erkenne ich auch als exakt genug erledigte Aufgabe an und dann vergleiche ich einfach das tatsächliche Ergebnis mit dem Ziel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Bild aufhängen möchte und ich habe vorher definiert, auf welcher Höhe das Bild hängen soll und dass es gerade hängen soll und mit welchem Abstand es zu anderen Bildern hängen soll, dann habe ich ein ganz konkretes Ziel definiert und dann kann ich hinterher einfach vergleichen, ob ich zum Beispiel mit der Werkzeugkombination Hammer und Nagel das Bild auch so aufgehängt bekommen habe, dass es also genau diesem Ziel entspricht oder ob ich irgendwo Abstriche machen musste. Das heißt, dieser Vergleich kann mir schon mal helfen, die Effektivität der Aufgabenerledigung zu messen. Als nächstes gibt es dann da den Punkt der Erfolgsrate, was auch messbar ist. Bei Erfolgsrate geht es dann darum, dass man eben nicht nur einmal die Aufgabenerledigung misst, sondern sehr, sehr häufig die Aufgabenerledigung misst. Das kann zum Beispiel häufig die gleiche Aufgabe sein, die ein und derselbe Nutzer macht. Es kann aber auch sein, dass man einfach über viele Nutzerinnen und Nutzer hinweg aufzeichnet oder irgendwie Mist, wie haben die Personen die Aufgabe erledigt, haben sie sie vollständig erledigt, haben sie sie exakt erledigt und so weiter und so fort. Und dann kann man das ins Verhältnis setzen zu der Anzahl von allen Aufgaben, die erledigt wurden. Das heißt, wie viel Prozent der Aufgaben wurden denn so vollständig und exakt erledigt, wie es letztendlich per Zieldefinition erreicht werden sollte. Und damit habe ich einen weiteren messbaren äh, Punkt, äh, um die Effektivität der Aufgabenerledigung zu messen. Der nächste Aspekt, der zu berücksichtigen ist, ist die Effizienz. Effizienz bedeutet, dass ich die Aufgabe mit so wenig wie möglich Aufwand erledige und dass ich auch das Ziel mit so wenig wie möglich Aufwand erreiche. Typische ja, Charakteristiken, die hier eine Berücksichtigung finden oder typische Dinge, die den Aufwand kennzeichnen, sind üblicherweise Zeit, Geld und auch andere Ressourcen, die Einsatz finden. Ganz wichtig ist, wir reden hier tatsächlich nicht immer nur von Zeit. Zeit ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt dabei, denn je schneller ich eine Aufgabe erledige, umso besser. Ja, Aber letztendlich geht es ja auch darum, dass ich auch andere Ressourcen nicht zu viel verbrauchen sollte. Nehmen wir jetzt zum Beispiel, dass eine Aufgabe nur erledigt werden kann, indem zum Beispiel auch irgendwie ein Blatt Papier ausgedruckt werden soll. Papier ist etwas, da sollte man heutzutage einfach vorsichtig mit umgehen, weil man es vielleicht auch für viele Sachen gar nicht mehr unbedingt braucht. Das heißt, hier kann ich zum Beispiel auch überprüfen, wie viel Papier brauche ich denn tatsächlich und muss ich einen ganzen Wald abholzen, um die Aufgabe zu erledigen oder reicht es auch mit wenig ähm, Material letztendlich die Aufgabe zu erledigen. Also auch das könnte ein Bereich sein, der für die Effizienz von relevant ist. Und auch nicht zu vernachlässigen ist die psychische und physische Belastung von den Nutzerinnen und Nutzern. Denn selbst wenn sie die Aufgabe vielleicht effizient erledigen können und damit dann auch sehr glücklich sind, kann es sein, dass sie anderweitig irgendeine Belastung erfahren, die auf Dauer nicht gut ist. Letztendlich können das ganz normale körperliche Sachen sein. Also wenn sie eine Aufgabe erledigen müssen, die letztendlich zu Rückenschmerzen führt, auf Dauer ist das sicherlich, nicht gut, ja, oder wenn Sie das Gefühl haben, Sie stehen unter einem gewissen Stress, was also dann eine psychische Belastung auf Dauer ausbringen also, ja, würde, dann ist das auch nicht gut. Dann können wir hier also auch äh, nicht von guter Effizienz reden, wenn wir zwar über einen gewissen Zeitraum einen hohen Output haben, aber äh, auf lange Sicht gesehen unsere Nutzerinnen und Nutzer dadurch dann äh, psychische Probleme bekommen. Wie kann ich das jetzt messen? Üblicherweise misst man die Effizienz, indem man die Effektivität zuerst misst, also habe ich die Aufgaben erledigt und das Ganze dann in das Verhältnis zum Aufwand setzt. Also zum Beispiel, wenn ich die Aufgaben 20 mal erledigt habe, wie lange habe ich denn für die 20 Aufgabenerledigungen gebraucht? Oder eben, wie viel Blatt Papier habe ich dafür ausgedruckt? Was man auch machen kann, ist, man kann die Dauer oder die Anzahl an Schritten zum Erreichen eines Ziels messen. Denn es geht ja oft nicht nur darum, ein Ziel wirklich in kurzer Zeit zu erledigen, sondern wenn möglich auch mit so wenig wie möglich einzelnen Schritten. Ich weiß nicht, ob Ihnen das vielleicht mal aufgefallen ist. Es gibt manchmal so Expertensysteme, zum Beispiel in der Bank sieht man das oft oder bei der Post, wenn man irgendwie einen Brief abgibt, dann sieht man ganz oft die Bediener von Computern dastehen und dann irgendwie ganz hektisch, 5, 6, 7, 8 Mal nacheinander die Enter-Taste drücken. Warum? Weil die Systeme so geschaltet sind, dass man entsprechend viele einzelne kleine Schritte machen muss, um eine bestimmte Transaktion abzuschließen. Das ist auf der einen Seite, wirkt das dann manchmal noch relativ schnell. Auf der anderen Seite müssen Sie sich mal überlegen, wie oft diese Personen jetzt tatsächlich immer die Enter-Taste drücken müssen. Und wie viel Ressourcen potenziell gespart werden könnten, wenn Sie an dieser Stelle nur einmal die Enter-Taste drücken müssen. Und was ist vor allen Dingen, wenn Sie zu oft die Enter-Taste drücken? Das sind so Fragen, die man dann hier berücksichtigen kann. Das heißt, also, es geht oft nicht nur um tatsächlich sowas wie Zeit oder ähm, der erbrachte Aufwand, sondern eben auch Aufwand, zum Beispiel in Form von erbrachten Einzelschritten, die zu erledigen sind. Das heißt, damit hätten wir dann schon mal wie gut sind die Aufgaben erledigt, also Effektivität und mit wie viel Aufwand sind sie erledigt. Und das führt üblicherweise dann auch zu etwas, das nennt sich dann Zufriedenheit. Das heißt, wie positiv ist denn jetzt die Einstellung der Nutzerinnen und Nutzer zu dem Produkt bzw. zu dem Werkzeug, um das es hier geht. Wichtig ist, dass die Nutzerinnen und Nutzer keine Beeinträchtigungen erfahren, aber die positive Einstellung kann sich natürlich auch noch durch andere Dinge ergeben. Und da kommen wir zu einem Bereich, der nennt sich User Experience, auf den werde ich in einem anderen Video auch nochmal eingehen. Aber nur kurz angerissen, der positive Eindruck zu einem Werkzeug kann nicht nur dadurch entstehen, dass man mit diesem Werkzeug die entsprechende Aufgabe auch wirklich effektiv und effizient erledigen kann und dass man auch keine Beeinträchtigungen bei der Erledigung der Aufgabe hat, sondern letztendlich auch durch das Drumherum. Zum Beispiel, wie habe ich das Werkzeug gekauft? Wie hat es sich angefühlt, als ich es ausgepackt habe? Wie hat es sich angefühlt, als ich es das erste Mal benutzt habe? Dadurch entsteht auch ein gewisser Eindruck und gegebenenfalls auch eine gewisse Zufriedenheit mit dem Produkt, obwohl ich das Produkt vielleicht noch gar nicht verwendet habe. ja. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt und das gehört zur sogenannten User Experience. Wie gesagt, auf die werde ich nochmal eingehen, um das etwas genauer zu beleuchten, was das eigentlich bedeutet. Gut, wie kann ich die Zufriedenheit messen? Die Zufriedenheit ist natürlich ein stark subjektives ähm, Empfinden von Personen. Das heißt, ähm, ich kann da etwas schwieriger, sehr objektive Kriterien ansetzen, aber auch hier ist es letztendlich möglich. Ich kann also natürlich subjektiv einzelne Personen befragen, was sie von einem bestimmten Werkzeug halten. Dann habe ich also eine subjektive Meinung. Aber ich kann zum Beispiel auch sehr viele Personen befragen und dann einfach gucken, wie ist denn so die durchschnittliche Meinung. Und das kann man heutzutage zum Beispiel über ähm, ja, Weiterempfehlungen in Stores machen, aber auch über Befragungen zur Akzeptanz, die man vielleicht direkt auch bei einer Website schaltet, oder auch Befragungen zur Wertschätzung, wie, ja, wie sehen Sie uns, wie sehen Sie unser Produkt als, als Dienstleistung und was können wir gegebenenfalls verbessern? Und was man heutzutage ja auch sehr oft hat bei Produkten und Werkzeugen sind zum Beispiel positive oder negative Äußerungen in Rezensionen, zum Beispiel in irgendwelchen Online-Stores oder in irgendwelchen App-Stores, in denen ähm, diese Rezensionen heutzutage verfasst werden. Das heißt, ich habe hier eigentlich die Möglichkeit, dann auch gegebenenfalls mit vielen Nutzerinnen und Nutzern in Kontakt zu kommen und daraus dann wieder einen relativ objektiven, eine relativ objektive Bewertung für die Zufriedenheit zu ermitteln. Das waren die drei Aspekte, die halt wie gesagt aus, der, aus dem Standard, aus der ISO-Norm herauskommen. Und jetzt gucken wir uns nochmal die drei Aspekte an, die nun der äh, Jacob Nielsen noch hinzudefiniert hat. Dazu ist als erstes zu nennen die Erlernbarkeit. Erlernbarkeit bedeutet, dass ich innerhalb von kürzester Zeit die wichtigsten Funktionen eines Werkzeugs, gerade auch die, die ich für die Erledigung meiner Aufgabe ähm, brauche, dass ich sie innerhalb von kürzester Zeit erlerne und auch lerne, fehlerfrei einzusetzen. Also nicht nur lerne, dass es sie gibt, sondern auch sie wirklich einsetzen kann. Und hier ist der Begriff Walk-up-and-Use-Interface tatsächlich nicht ganz uninteressant. Denn Erlernbarkeit ist gerade für solche Schnittstellen ganz wichtig. Was ist ein Walk-up-and-Use-Interface? Stellen Sie sich vor, Sie möchten ein Bahnticket kaufen an einem Automaten. Dann ist dieser Automat für Sie meistens ein Walk-up-and-Use-Interface, denn Sie bedienen das Gerät jetzt nicht unbedingt täglich, sondern eher so mit Monatsabständen. und Das heißt, Sie treten an das Gerät ran, die Nutzerschnittstelle ist für Sie quasi neu und Sie müssen trotzdem fähig sein, dieses Gerät sofort für die Aufgaben, die Sie damit erledigen wollen, bedienen zu können. Ja. Und davon, dabei spricht man von einem sogenannten Walk-up-and-Use-Interface, weil man tatsächlich rantritt an, das, ähm, an diese Schnittstelle und sie direkt bedienen und benutzen können muss. Wie kann ich nun die Erlernbarkeit messen? Das kann man zum Beispiel machen, indem man einfach auch wieder Zeiten misst. Also zum Beispiel Zeit bis zum Erlernen bei der ersten Nutzung. Ich könnte jetzt zum Beispiel bei einem Ticketautomaten, könnte ich einfach Nutzer, die diesen Automaten noch nicht bedient haben, bitten, ihn einmalig für einen Ticketkauf äh, zu bedienen. Und äh, diese erstmalige Bedienung kann ich dann eben zeitlich messen. Und wenn ich das mit mehreren Nutzerinnen und Nutzern mache, dann habe ich schon einen Eindruck dafür, wie gut kann das Ganze ähm, erstmalig bedient werden und ich kann aber auch zeitliche Verbesserungen messen. Also ich kann zum Beispiel einfach mehrere Bedienungen mit dem gleichen Ziel nacheinander ähm, immer wieder messen und dann gucken, wie werden denn die Nutzerinnen und Nutzer besser. Und ich kann letztendlich auch zum Beispiel Fehler äh, messen, also wie viele Fehler haben denn die Personen bei der Bedienung gemacht und auch das kann mir helfen, eine Einschätzung dafür zu bekommen, wie gut ist denn das System erlernbar. Der nächste Aspekt, der hier eine Rolle spielt, ist die Erinnerbarkeit. Das ist mit der Erlernbarkeit tatsächlich etwas enger verwoben, denn es geht hier dabei darum, wie gut und wie schnell kann ich ein Werkzeug, was ich irgendwann schon einmal bedient habe, vielleicht vor etwas längerer Zeit, denn wieder erlernen für eine neue Nutzung. Das ist also beim Fahrkartenautomaten zum Beispiel eben sehr wichtig, gerade für Personen, die vielleicht ein-, zweimal oder sowas im Jahr fahren, mit der Bahn fahren und äh, das dann bedienen. Aber das gilt letztendlich auch für ganz viel andere Software, zum Beispiel die wir heutzutage sehr häufig auf irgendwelchen arbeits finden, wo man vielleicht einmal im Jahr reinguckt, um wieder etwas mit dieser Software zu machen oder vielleicht auch zweimal im Jahr. Wenn man zum Beispiel manchmal eine Phase im, im Studium hat oder auf der Arbeit, wo man zum Beispiel Excel über einen gewissen Zeitraum nicht bedient, dann sollte es ja schon so sein, dass wenn man Excel dann wieder aufmacht, dass man relativ schnell alles wiedererkennt und sofort wieder weiß, was muss ich denn jetzt wo machen, um äh, meine Aufgaben damit zu erledigen. Gut, wie kann ich das jetzt hier an dieser Stelle messen? Auch hier hilft es wieder, die Zeit zu messen, also zum Beispiel die Zeit zum Wiedererlernen, auch wieder im äh, Verhältnis zur ähm, Erstbenutzung. Das heißt, ich habe einfach irgendwann mal gemessen, wie lange hat es gedauert, das Werkzeug erstmalig zu benutzen. Und ich hab, kann jetzt dann messen, wie lange dauert es denn, wenn ich das Werkzeug wieder benutze nach einer gewissen Nichtbenutzung. Und ich kann auch einfach messen, wie lange brauchen denn die Personen äh, zum Durchführen einer bekannten Aufgabe. Ähm, das ist halt dann auch ganz wichtig, wenn, äh, wenn man letztendlich vergleichen will wie war das vorher mit der Erledigung und wie ist das jetzt. Es muss also dementsprechend auch eine gewisse Bekanntheit der Aufgabe gegeben sein. Gut, und der letzte Aspekt, den äh, Nielsen noch nennt, ist die Fehlerrate. Da werden wir dann jetzt auch feststellen, das überschneidet sich ja so ein bisschen mit den anderen Sachen, also zum Beispiel Effektivität und aber auch eben der Erlernbarkeit, hatte ich auch gerade schon gesagt, da kann man gegebenenfalls die Anzahl der Fehler äh, messen. Aber was bedeutet denn Fehlerrate eigentlich? Bei der Fehlerrate geht es darum, ähm, wie viele Fehler mache ich denn eigentlich, während ich eine Aufgabe ausführe oder ein, um, um ein Ziel letztendlich zu erreichen. Und hier steht es auch, das hat einen Einfluss auf die Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit. Je mehr Fehler ich mache, umso weniger effizient werde ich sicherlich sein und wahrscheinlich bin ich auch weniger effektiv, denn... Fehler, wenn sie unerkannt bleiben, können natürlich durchaus dazu führen, dass ich letztendlich einen, einen, einen Fehler mache und denke, meine Aufgabe ist erledigt, dabei habe ich sie gar nicht erledigt oder ich habe sie nicht exakt genug erledigt, wie sie eigentlich erledigt sein sollte. Das heißt, es ist hier an der Stelle ähm, sehr wichtig äh, zu berücksichtigen, kann ich denn auch die, die Fehler letztendlich wirklich wahrnehmen und nehmen auch die Nutzer diese Fehler wahr. Das heißt, deswegen ist Fehlerrate hier auch ja, über, überschnitten mit der Effektivität, aber hat eben auch Einfluss auf andere Bereiche, denn gerade wenn ich eben durch sehr viele Fehler immer wieder zurück muss, immer wieder korrigieren muss, dann bin ich nicht so effizient und meine Zufriedenheit ist sicherlich auch nicht sehr hoch. Wie kann ich das nun messen? Gut, das ist relativ einfach. Ich muss einfach äh, zählen, wie viele Fehler werden denn bei der Benutzung gemacht. Auch hier wäre es wieder ganz hilfreich zu wissen, was soll eigentlich gemacht werden, was wäre die übliche Fehleranzahl, die man da hat und was ist vielleicht äh, eine maximale Fehleranzahl, die man haben sollte. Und dann kann man gucken, bleibt man üblicherweise drunter oder nicht. Und was man aber auch machen kann, man kann nicht nur die Anzahl der Fehler zählen, sondern zum Beispiel auch bestimmte Aktionen, die dazu helfen sollen, Fehler wieder rückgängig zu machen. Und das Beliebteste dafür ist tatsächlich die Undo-Funktion, die ja in vielen Programmen heutzutage drin ist. Also... Steuerung Z zum Beispiel, um es rückgängig zu machen oder eben auch übers Menü zu gehen. Das heißt, ich kann letztendlich auch da einfach sehen, wie oft werden solche Funktionalitäten benötigt und kann daraus dann Rückschlüsse ziehen, ob denn vielleicht irgendwelche Fehler aufgetreten sind, die man von vornherein auch vermeiden könnte oder hatte das jetzt vielleicht einen ganz anderen Grund, warum die Nutzerinnen und Nutzer hier diese Fehler entsprechend gemacht haben. Gut. Damit kommen wir auch schon zur Übung, die zu diesem Video gehört. Die Übung in diesem Video, da bitte ich Sie darum, bewerten Sie einfach eigene Usability-Beispiele hinsichtlich der Metriken, die ich gerade vorgestellt habe. Also, wo sind zum Beispiel die Werte für diese Metriken gut? Also, wo sehen Sie zum Beispiel eine gute Effektivität, eine gute Effizienz und eine gute Zufriedenheit? Und wo sind vielleicht die Werte Eher schlecht bei dem von ihm von Ihnen gewählten Beispiel. Was ist bei Ihren Beispielen vielleicht nicht oder nur schwer messbar? Also was kann es ja auch ab und zu mal geben, dass man im ersten Moment vielleicht gar nicht weiß, wie kann ich das messen? Und muss ich noch ein bisschen darüber Gedanken machen, wie muss ich das gegebenenfalls aufbauen, damit ich es doch in irgendeiner Form messen kann. Das heißt, lassen Sie sich tatsächlich irgendein Beispiel einfallen, wo Sie sagen, hier könnte man tatsächlich mal über Usability reden und hier kann man sich auch ähm, die kann man sich auch die einzelnen Aspekte, also Effektivität, Effizienz, Zufriedenheit und so weiter, kann man sich gut vorstellen und kann sie auch gut analysieren und man kann sie auch gut messen. Optimal wäre es natürlich, wenn Sie jetzt einfach hier auf den Beispielen aus dem ersten Video aufbauen könnten. Das heißt, in dem Video zu Usability hatten Sie ja bereits die Aufgabe, sich über bestimmte Beispiele Gedanken zu machen. Vielleicht können Sie die ja hier wieder aufgreifen oder eben auch einfach ergänzen mit weiteren Beispielen, die für Sie als relevant und sinnvoll erscheinen. Damit bin ich auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie haben ein bisschen verstanden, worum es bei Usability außerdem noch geht. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön!